Zwei Stürze innerhalb von zwei Tagen. Das ist ein neuer Rekord für mich. Und ich verspreche dir, es war nicht Absicht. Nein. Wer mich kennt, der weiß, ich bin relativ sturzfrei. Toi, toi, toi. Ich fahre im Jahr 25.000 Rennstreckenkilometer und dabei stürze ich so gut wie nie. Hatte bisher überhaupt nur zwei relevante Stürze. Einer war wegen einem kalten Vorderrad, da kann ich nichts so dafür. Aber zwei Stürze, wo ich wirklich verschuldet war, weil ich zu schnell oder zu spät oder was auch immer gemacht habe. Und Jetzt bin ich innerhalb von zwei Tagen zweimal geschützt. Ich hatte leider den ersten Sturz nicht auf Video, aber der erste Sturz ist der gleiche Sturz wie der zweite Sturz, den ich auf Video habe, übrigens von zwei Perspektiven, allerdings auf die andere Seite. Das heißt, der erste Sturz war nach rechts und der zweite war nach links, aber es war komplett identisch. Jetzt kannst du dir das Video mal anschauen und kannst mal überlegen, um was das ist gelegen hat. Das einzige Indiz, was man auch in dem Video sieht bzw. hört, nochmal genau hinhören, ist ich. Beschleunige auf die Kurve zu, ne, Brems, meines Erachtens früh genug, Bin ich überhaupt nicht weit gehen müssen. Schalte runter vom vierten, den zweiten Gang, Brems rein in die Kurve, lasse die Bremse aus und gehe an Stützgas. Und das hört man auch schön, dieses Bang, Bang, Bang. Und dann macht's Klack. Das heißt, offensichtlich ist das Vorderrad eingeklappt ab dem Zeitpunkt, wo ich das Stützgas angelegt habe. Jetzt könnte man sagen, oh, ha. Fahrerische Fehler, Herr Meindl, das ist genau das, was du uns immer sagst, nicht zu früh das Stützgas anlegen. Mhm. Jetzt ist natürlich die Frage, war es zu früh oder war es nicht zu früh? Grundsätzlich ist es so, du transferierst beim, beim starken Bremsen das Gewicht nach vorne und der Reifen kriegt viel Load. Und viel Load ist grundsätzlich gut, aber man muss bedenken, dass der Load auch irgendwann zu viel sein kann. Also es kann auch ein Vorderreifen einklappen, weil du zu stark auf der Bremse Richtung Scheitelpunkt fährst. Das heißt, du musst den Reifen irgendwann entlasten, damit das Gewicht nicht zu viel wird. Und ab einer gewissen Schräglage sorgt die Schräglage auch dafür, dass ein gewisser Druck am Reifen lastet. Und somit kann ich die Bremse loslassen. Wenn ich sie langsam loslasse, habe ich trotzdem schön noch Druck auf der Gabel, schön Druck auf dem Vorderreifen. Und dann kommt irgendwann das Stützgas dazu. Und dass das Stützgas das Vorderrad entlastet, das ist klar. Und das will ich in manchen Situationen auch, um das Motorrad zu neutralisieren. Weil eigentlich will ich ein ausbalanciertes Motorrad haben im Stützgasbereich. Wichtig, Stützgas heißt nicht beschleunigen, sondern die Geschwindigkeit halten. Also nur im Sinne von, erst verzögere ich die Geschwindigkeit und dann halte ich die Geschwindigkeit. Wenn ich das Gas zulasse, verzögere ich weiter. So, und um natürlich dementsprechend schnell zu fahren, muss ich die Geschwindigkeit halten und nicht zu langsam am Kurveninneren oder am Scheitelpunkt oder Kurvenmitte zu werden. Somit eigentlich alles richtig gemacht. Jetzt ist die Frage, war es einfach zu schräg? Und dann schaue ich mir das Video an und sage, äh, eigentlich nein. Gehen wir mal zurück auf den ersten Sturz. Ich bin im Rennen gefahren, ich habe zwei neue Reifen montiert, mache ich eigentlich immer fürs Rennen. Ich habe Vorderachse Pirelli SC2 Big Size, Hinterachse SCX Big Size und ähm, bin ins Rennen gegangen, bin im Qualifying 58.0 gefahren oder so in Mugello und im Rennen ähm, war ich erst auf Position 2, bin ich gestartet und bin dann... In Runde zwei oder drei habe ich den ersten überholt, dann hat mich äh, der, die Position ursprüngliche Position 3 überholt, der dann aber auch auf zwei war, als wir anscheinend zu zweit an, der, an dem Einser vorbeigegangen sind. Und ähm, am Anfang habe ich noch probiert, dem so ein bisschen reinzubremsen, habe das aber relativ schnell gelassen und dachte mir so, ach komm, jetzt fahrst du mal hinterher, schaust du an, was er gut kann, was er nicht so gut kann, vielleicht geht er ja im Laufe der Distanz von zehn Runden ein. Und dann kommen wir Arabiata 2 hoch und dann kommt die Schikane nach Arabiata 2, biegst du ein, schaltest runter vom vierten den zweiten, bieg ein, geh an Stützgas, flapp weg. Und dann dachte ich mir, okay, das war zu schnell. Okay, scheiß drauf. Moped rein, wieder hergerichtet, paar Teile mitgehabt. Danke, an der hat einige Teile mitgehabt, sonst hätte ich am, zwei, am nächsten Tag nicht mehr fahren können. So, nächster Tag gefahren. Uh, kurzes Warming-Up, alles gepasst, gleich wieder unter 2-0 gefahren, ganz easy, ganz locker. Dachte mir okay, jetzt tust du die Reifen vom Rennen wieder rein, weil die haben da ja erst 3-4 Runden drauf gehabt. Warum soll ich jetzt einen neuen Reifen rein tun? Hm. Uh, zweites Rennen, erste Runde, ich bin auf der Pol gestartet, weil der schn ursprünglich schnelle, der ist auch im ersten Rennen gestürzt leider. Somit bin ich auf Pol gestartet, hatte jetzt eigentlich keinen wirklichen Druck, wollte einfach ein bisschen zügig Motorrad fahren. Ganz easy, ohne jetzt irgendwie was übers Knie zu brechen. Runde 1, Kurve 4, zweite Schikane, links, flapp, Vorderrad weg. Und ich dachte mir so, Alter, bin ich jetzt bescheuert? Und das Problem war, dass bei dem Sturz, ich habe das Motorrad noch gehalten, ich dachte mir so, nein, bleib hier. Und dann sehe ich das Kies und das Moped hat es noch hinten weggedreht, da jetzt muss ich auslassen, weil sonst Dreht mich mit im Kies und ich will lieber ohne Motorrad Purzelbäume schlagen als mit Motorrad. Dann habe ich sie ausgelassen und genau dann ist es eingetreten, was jeder versucht zu vermeiden. Das Motorrad hat es in der Längsachse überschlagen. Toll. Mich hat es sauber eingewuselt in den Kies und äh, der war ziemlich schnell, der Sturz eigentlich. Also die Schikane ist relativ schnell eigentlich, schneller als der erste. Toi da toi, mir ist nichts passiert, ich habe nichts nicht wehgetan, nichts verletzt. Ähm, aber Motorrad hat es beim zweiten Sturz schon ziemlich erwischt. Gut. Cool. Ähm, letztendlich ist es so, also es gibt mehrere Möglichkeiten. Ich würde nie sagen, dass irgendjemand irgendwas Schuld hat an so einem Sturz. Grundsätzlich bin ich es immer selber. Wenn ich langsamer gefahren wäre, wäre ich wahrscheinlich nicht gestürzt. Grundsätzlich ist es so, dass viele sagen: Ah, Meindl, das war schon höchste Eisenbahn, Erst du endlich einmal stürzt. Okay, ja, grundsätzlich gebe ich da recht. Das war auch höchste Eisenbahn. Ähm, nichtsdestotrotz, fahre ich so viele Kilometer und weiß eigentlich, was reproduzierbar ist und was nicht reproduzierbar ist. Und seien wir uns ehrlich, ich kann mir den Sturz nicht erklären. Beide nicht. Aus, aus dem Nachhinein betrachtet kann ich mir beide Stürze nicht erklären. Es hat sich so angefühlt, als wie wenn ich auf etwas Nassen ausgerutscht wäre. Ähm, dazu muss ich es dazu sagen, dass vor dem ersten Sturz hatte ich einen Kühlerschaden. Mein Kühler war kaputt, der hat einen Steinschlag gehabt und wir haben den Kühler getauscht, weil Gilbert hat den Brünner... Äh, äh, Schilbe hatte einen Kühler dabei, danke dafür zum Ausleihen und ich habe einen neuen Kühler eingebaut. Und dann habe ich schon darüber nachgedacht, hat vielleicht der Kühler irgendwo ein Leck gehabt, der neue. Oder haben wir einen Fehler gemacht beim Einbauen, hat er irgendwo einen Wasserstrahl auf dem Reifen oder so. Aber das hätte ich gesehen, also kann ich es eigentlich ausschließen. Ähm, was ich damit eigentlich sagen will, ist, dass viele Vermutungen natürlich vorhanden sind und ich grundsätzlich auch den Fehler gemacht habe, dass Vorderrad nach dem ersten Sturz nicht zu tauschen. Das hätte ich machen sollen Und ich sage auch immer, tauschen Vorderrad, wenn du damit gestürzt bist, weil du weißt nicht, was hat das Vorderrad. Ich habe es nicht gemacht, weil ich mir dachte, ich sag, komm, es hat drei, vier, fünf Runden drauf, was soll dem Vorderrad fehlen? Es war ein Fahrfehler. War zu schnell. Aber das zweite Mal war gefühlt nicht so schnell. Ich will nicht sagen, dass der Reifen daran schuld ist, ich kann das nämlich nicht bestätigen, ich kann das nicht beweisen, aber es war komisch. Und ähm, wer mich kennt, der weiß, dass ich nicht so oft schütze, aber von dem her. Es ist ein Thema, worauf man, worauf ich keine Antwort habe. Ich habe keine Antwort darauf. Ich kann jetzt nur hergehen und kann mir das wieder aus dem Kopf fahren. Der Vorteil ist, das Gute ist, dass ich mich nicht verletzt habe und ich insofern keine Angst davor habe, dass das wieder passiert. Weil das Runterfallen an und für sich tut echt nicht weh bei so einem Vorderradrutscher. Das ist, wie wenn du von der Matratze auf den Boden fällst. Aber das Motorrad halt mit dem tiefen Kies und so. Hm. Ist halt nicht so vom Vorteil, wünsche ich jetzt nicht unbedingt jedem. Ihr könnt sehr gerne ein bisschen selbst philosophieren. Habe ich zu früh die Stützgas aufgemacht. Ähm, auf der Bremse ist es nicht eingeklappt offensichtlich. Normalerweise kriegst du vom Vorderrad, wenn du zu schnell bist, ähm, so eine Ankündigung, dass du auf der Bremse reinfährst und du merkst, oh, ich kann deine Linie nicht halten. Ne? Und dann sagt das Vorderrad: Kollege, zu viel Druck, zu viel Load, zu schnell. Ich gehe weit. Und dann kriegst du das unterbewusste Gefühl, dass das Motorrad weit will. Und dann, dann, musst du halt nicht, kannst du nicht an den Körper rangehen, sondern gehst halt ein paar Meter weiter, um quasi den Radius zu vergrößern, um das Vorderrad zu entlasten. Oder du lässt die Bremse aus und gehst eben weit. Aber das war alles nicht der Fall. Das Motorrad war wie auf Messerschneide, bam, rein. Es haben da auch viele geschrieben, ja, das ist ein typisches SC2-Problem. Das haben mir viele in Instagram geschrieben. Das kann ich aber nicht bestätigen, weil ich ganz viel Pirelli SC2 an der Vorderachse Big Size gefahren bin. Der SC2 gibt dir eigentlich den Vorteil, dass du spät und hart bremsen kannst, mit viel Druck in die Kurve reinfahren kannst. Speziell auch in Most habe ich den gefahren, wo ich die 138 gefahren bin mit dem Onboard-Video. Hat das super funktioniert. Gut, Mugello ist anders. Das ist mehr flowig. Brauchst du nicht so viel Druck am Vorderrad. Musst früher die Bremse lösen und um früher an Stützgas zu gehen, um schneller durch die Kurve durchzukommen. Das ist komplett konträr zu Most. Das ist wirklich zwei Paar Stiefeln. Vielleicht hätte ich da an sc 1 fahren sollen. Vielleicht hätte der dieses Loslassen der Bremse besser oder dieses an Stützgas gehen besser vertragen. Nichtsdestotrotz steckst du halt nicht drin. Du kannst viele Vermutungen haben und du kannst jetzt eigentlich nur eins tun. Neue Reifen drauf und wieder von vorne anfangen. Somit, ähm, ihr seht, es passiert auch mir und es passiert den Besten. Das gehört dazu. Ich mache da überhaupt kein Geheimnis draus. Ähm, dass ich zweimal hintereinander stürze, ist zwar irgendwo strange, aber ich mache kein Geheimnis draus, weil letztendlich passiert der Kanal ja darauf, was ich für Erfahrungen habe. Und die Erfahrungen können gut sein und die Erfahrungen können schlecht sein. Und ähm, man muss nicht für alles eine Antwort haben, vor allem für solche Stürze, jeder, der dafür eine Antwort hat, ja, der, der hat wirklich das explizite Problem gefunden. Und klar haben wir, wir haben alles durchgecheckt, wir haben Gabel angeschaut, wir haben das angeschaut. Haben, und, und letztendlich haben wir keinen Anhaltspunkt. Aber ich denke, wenn ich mit vielen Profis spreche, IDM-Fahrer etc., dann kennt jeder dieses Problem des Vorderradrutschers, der nicht kalkulierbar war, der nicht einzusehen war und irgendwann passiert That's it, that's racing. Und ähm, ich denke auch, wenn man das nicht verkraftet, dann ist das auch wahrscheinlich nicht der richtige Sport für einen. Und ich verkrafte das eigentlich schon, mir, mir hat das auch vom ersten auf dem zweiten Sturz überhaupt nichts ausgemacht, konnte sofort wieder schnell fahren, ähm, hatte auch keine Angst. Ähm, jetzt ist schon so ein bisschen so ein komisches Gefühl, weil ich halt danach nicht gleich wieder fahren konnte. Ja, ich konnte nicht das Moped wieder zusammenbauen und weiterfahren, sondern ich stand halt dann da und musste aufhören. So, und jetzt hat sie nicht am Wochenende im Brünn und dann werden wir mal sehen, ob ich das vom Kopf her wieder rauskriege. Also, schreibt es gerne mal in die Kommentare, was ihr davon haltet von dem Sturz, was ihr denkt, was es war. Blick in die Kristallkugel. Wäre natürlich cool, wenn einer von euch das weiß, ohne dass ich es weiß, aber es wäre natürlich cool. <lacht> Spaß beiseite. ich meine ähm, passiert. That's racing. Ich hoffe, es war ein bisschen interessant, aus meiner Erfahrung zu erzählen. Vielleicht komme ich ja irgendwann drauf, was es war. Dann werde ich auf jeden Fall im Nachgang nochmal darüber berichten. Aber das war mal so der erste... Das erste Statement zu meinem Doppelsturz in Mugello. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Abonniert auch gerne den Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und lasst einen Kommentar hier. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Video wieder. Also, bis dahin und ciao.